Wir überlegen uns heute eine ganz entscheidende Frage eines Unternehmers, nämlich wie legen wir die Verkaufspreise fest? In welcher Höhe verkaufen wir unsere Fertigerzeugnisse? Und wie berechnen wir einen angemessenen Gewinn, den wir erzielen wollen? Ganz konkret heißt das, wir schicken eine Ausgangsrechnung an den Kunden und brauchen jetzt den Rechnungsbetrag, den wir da draufschreiben. Dazu überlegen wir uns erstmal, Ja, was müssen wir denn aufwenden, um ein Fertigerzeugnis herzustellen? Klar, da brauche ich meine vier Werkstoffe, aber ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich brauche Arbeitskräfte, Maschinen, Betriebsmittel, Mitarbeiter in der Verwaltung. Also alles und jeden, der an diesem Fertigungsprozess beteiligt ist. Ja, und das muss ich jetzt erst einmal berechnen. Wir nennen das die Selbstkosten des Fertigerzeugnisses. Das ist der Gesamtaufwand, den wir aufwenden müssen, um dieses Fertigerzeugnis herzustellen. Warum ist es wichtig, die Höhe der Selbstkosten zu kennen? Wenn wir jetzt dieses fertige Zeugnis verkaufen, dann muss der Verkaufspreis natürlich höher als die Selbstkosten sein. Andernfalls würden wir ja gar keinen Gewinn erzielen. Deswegen stellen wir jetzt folgendes Schema auf. Wir nennen das die Angebots- oder auch Verkaufskalkulation. Und zwar nehmen wir die Selbstkosten und schlagen jetzt hier einen angemessenen Gewinn drauf. Den legen wir einfach mal fest auf 25% und dann haben wir den Verkaufspreis. Das heißt, wir berechnen die die Selbstkosten, das entspricht 100%, das heißt mal 25, geteilt halt doch 100 und dann haben wir den Gewinn und die Summe ergibt dann den Verkaufspreis. Ja, das ist doch schon mal recht einfach, aber ja, ganz fertig sind wir jetzt noch nicht, denn der Kunde möchte ja vielleicht Skonto und Rabatt haben. Und das müssen wir natürlich auch einkalkulieren in dieses Schema, aber das schauen wir uns dann im nächsten Video an.